Diese Diskriminierung durch künstliche Intelligenz, die entsteht ganz häufig dadurch, dass die Daten, mit denen das System irgendetwas gelernt hat, dass die eben schon unsere Gesellschaft so widergespiegelt haben, wie sie ist, nämlich nicht diskriminierungsfrei und nicht objektiv. Danke. Es ist so, dass heutige Bilderkennungssysteme viel besser funktionieren für hellhäutige Menschen als für dunkelhäutige Menschen. Und der Grund dafür ist, dass die mit zu vielen hellhäutigen Menschen trainiert worden sind. Das heißt, die Bilderkennungssysteme wurden eben nicht mit auf alle Menschen trainiert, sondern auf Daten, die schon Diskriminierung beinhalteten. Und das ähm, sorgt dann dafür, dass der Algorithmus eben das Falsche lernt oder unvollständig lernt und am Ende dann diskriminiert. Anderes Beispiel ist ähm, Spracherkennung. Spracherkennung zum Beispiel die automatisch generierten YouTube-Untertitel. Die funktionieren natürlich am besten, ähm, wenn man äh, ja ordentliches Englisch spricht, mit anderen Sprachen schon schlechter. Und äh, schlechter, wenn man äh, regionale Dialekte spricht oder äh, nachgewiesenermaßen auch schlechter zum Beispiel für afroamerikanische Bürger, die eben so ein gefärbtes Englisch sprechen. Es ist ja so, dass wir jetzt ähm, in allen Lebensbereichen immer mehr Daten generieren. Ähm Arbeitsleben, werden die Prozesse digitalisiert, wir hantieren die ganze Zeit mit Computern, elektronischen Geräten. Bei allem, was wir machen, generieren wir Daten. Und deshalb wird es zukünftig auch immer stärker so sein, dass natürlich diese Daten, die wir generieren, auch für alle Arten von Entscheidungen genutzt werden oder allen möglichen Systemen als Lerndaten wiederum dienen. Und wenn ich jetzt auf Basis von solchen Datenentscheidungen treffen möchte, Da muss ich mir immer die Frage stellen, ob die Daten, die ich da ursprünglich verwendet habe, ob die eigentlich diskriminierungsfrei sind. Und das sind sie in der Regel von alleine nicht, weil das Leben nun mal nicht diskriminierungsfrei ist. Die Gefahr besteht jetzt daran, dass, dass ich denke, dass automatisch äh, datenbasierte Entscheidungen objektiv und richtig sind. Das ist einfach nicht der Fall. Also, wie man so schön sagt, man kann jede Statistik äh, selber fälschen, man kann jedes Ergebnis mit Hilfe von Daten darstellen. Und äh, bloß weil ich Daten verwende, sind sie eben nicht objektiv. Und das ist eigentlich das Gefährliche, dass ich mir dessen bewusst bin, dass da trotz der Verwendung von Daten und Algorithmen und Analysen eben trotzdem dieses ähm, Diskriminierungspotenzial da ist.